Hey Leute, willkommen zu JAB Gator TV, Boot TV, ja ja, JAB Boot TV. Ausnahmsweise mal kein Video über Autos, zumindest das Meiste davon. Wir waren im Urlaub in Texas und Louisiana, unter anderem in New Orleans. Und wenn man vom Sumpf umgeben ist, wieso nicht reinfahren und schauen, ob sich irgendwo ein paar Alligatoren verstecken? Wie es scheint, gibt es da hier ein paar. Wie man schon am Steg sehen konnte, denn da unten im Gestripp ist schon einer. Zugegeben, ein ziemlich kleiner, aber er war nicht aus Plastik, denn als wir zurückkamen, war er nicht mehr da. Auf jeden Fall waren wir auf einer Tour in einem Sumpfboot mit insgesamt 16 Personen. Das Boot, in dem wir fahren durften, war eins der größten der Flotte. Und es hatte zum Antrieb des Propellers einen LS4 Chevrolet Motor mit 454 Kubik-Inch. Das ist ein 7,4 Liter V8 mit obenliegenden Nockenwellen und 680 PS. Und da die Motoren bei Vollgas bei konstanten 5000 Umdrehungen drehen, haben sie einen Maximalverbrauch von über 300 Litern Sprit auf 100 Kilometer. Kein Schmarrn! Wir suchten also nach ein paar Alligatoren. Es ist nicht ungewöhnlich, keine zu sehen, und um die Wartezeit zu verkürzen, beantworteten die Guides Fragen der Leute. Hier geht es um einen Teil der Baumwelt. Was ihr da von den Bäumen hängen seht, ist eigentlich gar nicht Teil des Baumes. Das nennt man spanisches Moos. Früher wurde es benutzt als Füllmaterial für Kissen, Jacken, Mäntel. Es war damals sowas wie heute Baumwolle. Es gab viele verschiedene Nutzen dafür, aber sie haben aus einem Grund aufgehört, es zu benutzen. Jemand eine Idee, warum? Insekten, richtig. Milben, Flöhe, Bettwanzen. Sowas wurde angezogen wie ein Magnet. Leute haben ihre Kissen und Decken damit gestopft. Insekten bissen Menschen während sie schlafen. Und das erfand den Spruch. Er sorgte auch für den ersten Rückruf der US-Geschichte. Jemand eine Idee, für was der Rückruf war? Es war der Ford Model T. Das war der erste Rückruf der US-Geschichte, wegen Insekten. Im Grunde hat Henry Ford die Polster mit spanischem Moos gefüllt und die Insekten kamen und bissen Leute. Das verursachte den ersten Rückruf der US-Geschichte? Er hat seinen Kunden das gesagt. Bringt euer Fahrzeug her und wir entfernen alle kleinen Fehlerchen für euch. Nun, ist es kein Fungus, es ist auch kein Parasit. Es lebt in keinster Weise von dem Baum. Es ist eine eigene Pflanze, die sich selber ernährt. Es ist kein Teil des Baumes. Es tötet den Baum auch nicht. Und glaubt es oder nicht, aber einer seiner engsten Verwandten ist die Ananas. Sehr interessant, ehrlich, das hatte ich vorher auch nicht gewusst. Auf jeden Fall fuhren wir weiter, um endlich Gators zu sehen. Und es dauerte nicht lange. Oh, da ist der Gator right there, auf dem einen Lade across. Hm. Hast du gesehen, dass der Alga hier ist? Ich glaube, es ist ein Homer. Das sieht wie ein Tisch. Das System ist ein Tisch, um den Boden zu holen. Das ist so warm. Aber, wenn ihr euch an der Seite seht, auf diesem Tisch hier, auf diesem Gator hier, He's about five, a little bit better than five foot long, somewhere in that area. Natürlich sind diese Alligatoren nicht alt und nicht besonders groß, aber trotzdem beeindruckend. Ich meine, in dieser einen Lagune waren vier verschiedene wilde Alligatoren und einer kam direkt aufs Boot zu. This did have a is the one you can touch? I want And why does it taste completely different? It's If y'all have a choice, in a restaurant y'all good, y'all know it's different. Chemicals they use to preserve their shrimp give it a kind of weird taste. I'm not a fan of it at all, but never I'm a strong believer in this. If you respect the wildlife, the you'll come out here and ask me, it'll a good Wir fuhren weiter, auf der Suche nach einem Größeren und dann sahen wir Papagator. Oh, oh, yeah. I'm a a two of them. big one and a little one. Oh, my God. That's the ass out. But last time I seen seeing the gate of this size, we'll back in. We had a hot streak in December. Well, I seen one about this size. Then, the only reason big is it's starting to come out is because it's been warm so long. I had somebody on my oh my god, it's a baby. Well, is that a baby? Ich that thing came out <laughs> <laughs> that gator right there, I had to guess, I'd say he's better than 10 foot. He's probably close in sind über 3 meter Länge. See that, See the head on that male gator? See how it's all cut up and scarred up? They fight a lot in their beings up beat up, most of the time with But other than that, and I'll more than another wouldn't be that close to that Der Tag ging weiter und weiter mit mehr und mehr Alligatoren. Am Ende des Tages sahen wir ca. 15 Alligatoren innerhalb von nur eineinhalb Stunden. Was erstaunlich ist, ist, dass es die Tiere wirklich nicht interessiert, dass wir da sind. Oh, yeah. <lacht> Außer, wir sind kurz davor, sie zu rammen. Okay. <lacht> das war es mit diesem sehr speziellen Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ihr mehr Videos sehen wollt, dann beißt in den Abonnentenknopf. Faucht den Like-Button blau und ich finde euch in den nächsten Videos. Bye-bye.